Das war ja noch in, in klein -Macken. Ja, da... Nee, nee, nee in, in Neufahrer. War schon in Ja, ja. Also mit Fritz habt ihr ja nicht in Kleinmachnow gesehen. Das war ja schön in Neufahrer. Ja. So, da gefiel mir eben, dass das Fritz den. Mit dem Tunnel den, den Trick erfilmt, der eigentlich ein Betrug ist. Ja. Dass ich das nicht sein muss. Und das Fritz das Mal. Genau, das war andersrum. ich jetzt witzig. Da ja, war das so, wo ich das gesehen hatte. Also da war ich. Ich da steht jemand. Aus also, dem Spiel nach der Schwabe mit. Schauspieler von Klaus Gietinger und von mir auch. Ja. Ich ja. <lacht> bin Modelle Eisenbahn, ich werde verrückt. Verstaunen. Sie was, Herr Fuchs? Ja, echt stark. Also neu. Und liebe Freunde, ich Ja, sehr schön. Ich meistens auf meinem ich ja, ist eine ist auch schon lange. Sie macht auch schon eingefordert. Sie sagen, da gibt es wunderbar, für alles zu finden. Wertvolle Lokomotiven und so. Na ja, dann, viel Glück. Sagen Sie mal, die Lokplattform. ist das nicht der Nachbau der legendären 99-6001-4K? Das Original wurde 820 gebaut. Respekt, Herr Fuchs. Ich dachte immer, die jungen Leute... Das ist eine so eine Beziehung zu, Beziehung zu ja. Ich habe sogar selber... Ja. Ja. Nein. Da warst du auch in der Schulgefeuern, wo Fritz eingezogen ist, wieder so mehr unerkanntlich. Aber das ist ja... Ach so, mehr, der, der etwas... Wir ihre Wahlstrecke zusammenbringt. Am Anfang. Ja, ja, doch. Das war so, das war auch so die, das erste Mal, wo ich... Ich habe sogar die bürgerischen Stellen am Anfang, wo ich... Ja, Fotos ja, ja, genau. ja, in der schlägt eine Brücke von der Zivilisation in die Wildnis. Und Eine Brücke zwischen den Generationen. Das wäre ein großer Nachbarschaftsgenossenschaftliche Warngesellschaft. Es ja, ist, ist auch schön, aber die Blöcke, und, ich weiß nicht, ob es mit einer so vorkommt, aber dass die ganzen Schnitte. Weißt okay. einfach, ja. wie, wie viele Schnitte eigentlich in dieser einen Szene sind? Ja, ja, genau. Gegen Schuss da, gegen Schuss da. Ja, ja. Ein Tunnel! Na klar, das ist es! Wir bauen den Elchwinkeltunnel. Ja, aber schaffen wir das? Das ist so meine meine Einstiegsfolge für Fritz, wo ich ja, ja, sage, das ist toll. Am besten graben wir von Wie, die sehen ja auch so am Zaun. Geht schneller! Ja. Los! Warum warten wir noch? Der Zaun ist ja zwei Varianten. des gibt ja die. Was Oder diese hier, Der Bau ist etwas umständlich. ja aus der, der Zaunsituation Zau Zau Zau sogar mal vor, um das Verwachsene zu machen. Gespräche über den Zaun ja. war mal geplant. Also so, so Rechtsfälle des Alltags im Gespräch über den, über den Zaun. Eisenbahn zu lösen. zu lösen. Das, das, war das war zusammen. wir uns da Und wenn den Gleisen mal Dach entdeckt, ist mein der der den immer vor, dass man schon um 18 Uhr. Was? Spin-off macht. Eisenbahn. So was. Das hat es ja. mir mal erzählt. Ja. In den alten gesehen. deshalb heute mein. Ich bin ja ganz neidisch, aber mein Kollege Krause. immer polizeiruf mit dem polizei mit dem motor dann hat er immer zwei dreimal im jahr noch einen film wo er zwar die gleiche physische figur ist aber nicht so als auf manchen cg-traßen geht es von einem stück in den anderen zu ganz schön dunkel hier hat der kentur und kennt sich aus Hallo, hallo. Wie gesagt, Mini-Tunnel-Bohrmaschine, aber die gibt es doch wirklich, in Ernst, ja, klar, dass ich da nicht früher kaum ja. bekommen bin, Das Hemd ist besonders schön. Ja. Ob oh, was es noch mal im Lied vorkommt, die Zeit. Genau. Nein, ja, das Knie-Animation. Eine knie -Animation. Das haben Sie noch schön gemacht. Das ist schon wieder die Zaunsituation sehr, sehr typisch. Die Weil wir wollen ja mit dem Tunnel uns näher Mit Ja, wir wieder zaun wieder. Wir sorgen sie ein. Ja, mach ich. Und Keks, du bleibst hier, da auf sich. Schön. Jetzt ist der ja Keks äh, in letzter Zeit sehr dominant, das muss ich sagen. Sehr. Ne? Er kommentiert fast alles. Ja, ja bestimmt. Ja. Aufgemacht. Das finde ich auch schön geworden. Danke bitte. Ja. Ich fand es schade, dass... Also, ich ja, bin ja. mit dem Vater ja sehr befreundet. Sie, sie ist zwei Tage... Meine Tochter ist zwei Tage lang. Und hier oh. Was? Die mit, die mit dem Vater Maschine. zusammen. Na, die Maschine, die die... Ah, das heißt die. Die. Hm. die Maschine, die die Trühbord hat, die ist schon da. Wir haben das Kerl mit den Fahrzeugen und was denn? Und das Ding? Ja, das haben da da wir ja auch gesehen. Ja, so ein Ding hat mit dem Fahrrohr und mit dem Schneidrad. So wie beim Euro-Modell. nur ein bisschen kleiner. Ah, die die meine ja. die Kürzen Kürzen machen meine Schicksortriebe. Ja. Nee, das brauche ich hier nicht. Nicht für dieses Kaliber. Was? Das Rohr mit dem Bohrgerät? Ja. Das will ich sehen. Die beiden die Nachfolger die zusammen. Nein. Helmut! Beide in Peter Lustig-Nachfolger. Ich? Ja. Der baut sich ja immer wie Hitchcock in jeder Folge ein. Das ist immer schön. Kann man es fragen? In der Hühnerfolge steht er auch immer an dem Tisch das Koch. Solche Mini-Tunnelbohrer, das finde ich immer sehr das interessant. Zeug, ja, alles Mögliche zu verlaufen. Peter hat ja auch erzählt, in der, der Folge, da machen wir mal was. Hier zum Beispiel wird ein Kabel unter einer Autobahn verlegt. Ein ja, jeder verlegt. Ja. Ja, okay. <lacht> <V> <lacht> <lacht> <lacht> das ist ein Hitchcock-Effekt. Schön. Dieses Gerät verlegt den Arbeitern genau, wo sie gerade anbohren. Tja, und das ist kein Springboden, sondern eine Wasserspülung damit sich der Bohrer nicht festkürzt. Alles fertig? Noch ein interessanter los. Schön gemacht. Und ich darf jetzt nicht zuletzt Mal singen. Na, jetzt nicht mehr singen. Der mit dem Rorschungsgerät macht sich schon mal weiß. Hast du was die da haben. Hier, ja. na, müssen wir hören. Sind die, dass wir werden. Die Stille war, wo du den Troll spielst. Und das Ah ja, ja, <lacht> <immer. lacht> okay. ja, ja, ja, das war ja. Offenbar alles okay. Ja, genau. Ja. Das war ja richtig ja. singen. Ja. Genau hier das soll der Bohrer raus. ist auch ausmachen. sehr schön gemacht, das Video. Ich würde verstehen, machen. wie wir uns so aus ausrichten. Wenn Sie mich äh, Ausschnitte bringen, dann sowieso immer, wenn, wenn ich singe, immer nur ein Stück. Und hm. Hat der Bohrer tatsächlich sein Ziel erreicht? Hm. Wir sind aber längst noch nicht fertig. Nun muss der Bohrer samt Gestänge wieder zurück durch den Miniverröhr. Auf dem Rücken bleibt die Strom. Nein, nein. Kriegs finde ich ja sowieso immer schade, wenn er in längere Zeit benutzt hat. Er hat nichts gemacht in der Feuerwehr, also er war hier nur da. Das fand ich immer schade, Manchmal bringt er ja dann irgendwas. Das jetzt nicht schön. jetzt, jetzt ja. ist er sehr präsent ja. Ist es denn schwieriger eigentlich, so, was meinst du? Die Autofahrer. Wenn, wenn der Hund, der muss dann muss man natürlich mehr extra einstellen. Das will man aber immer vermeiden. Man, man hat gerne den Hund besser zu. Das ist halt oft sehr kompliziert. Und dann am Schluss muss man doch entscheiden, was man extra machen Aber Auch viele Regisseuren wollen das erstmal versuchen zusammenzubringen, wenn das geht. das ist natürlich auch gesagt. Und ist auch Kindern und Tieren, die spielen. Wahnsinn. Ja. Ja. Naja, wie, wie, wie Peter ja gesagt hat, ja, ja, genau. dass es eher sch schwierig für Kinder ist. Ist ja auch verständlich. Warum sagen Sie ja. immer? Also, die Kinder sind süßer als wir. <lacht> <lacht> oh, guck mal, das süße Kind. Nein. Und dann kannst du spielen, was das du willst. Das habe ich ja in Bad Sägeberg, als ich da ja, spielte. Ich könnte. Ja, ich bin mit dem Hund und ein Kind zusammen. Das ist mein So für die keiner mehr gesehen habe. Ich habe nur gesagt, auch oh, das süße Kind und der süße Hund. Was? Vier Wochen noch? Das bringt uns doch gar nichts. Der Gartenbahnwettbewerb läuft nur noch ein paar Tage. Alles, was wir haben, sind zwei halbfertige Tunnelabschnitte ohne Verbindung. Ja, ich weiß, aber vielleicht haben wir auch ohne fertigen Tunnel eine Chance. Hier sehen Sie mal. Das ist das eine. 99,6000 Die sieht ja genauso aus wie meine. Mhm. Äh, wenn Sie mit Ihrer, auf Ihrer Seite des Gartens, in den Anfang reinfahren und ich auf meiner Seite Dummerweise hat es nichts zu schreiben, Sie der Sie, oh. Sie sind ja ein richtiger Fuchs. <lacht> <lacht> oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gut. Jetzt so. mhm. <lacht> das, sich, das, war, das ist so möglich, ich gut. So Sehr so ja, ja, ja. Das ist gut. Sehr schön. Sehr schön. Sehr Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> das ist der Schwabe. Der wir hatten auch in der Folge schon in der so einer anderen Folge mit eher ja, wir fahren wir den 3,3 Meter langen Tunnel. <lacht> Ja, ja, wenn Sie sich nun bitte schnell zu Herrn Fuchs begeben würden. Ja, bitte, bitte. Bitte, bitte. Danke, was. Dann riech, Spaß, dass wir das Dann wir Also die Gestaltung des Tunnelmundes 1 Plus. Ich bin nur gespannt, ob die 99er 6001 4K die enorme Steigung schafft. Das sind ja mindestens 70 Promille. 75 Promille. Ich meine ich schafft das schon. Ich meine, die schafft das schon. Und jetzt sehen wir die Weiterfahrt zum Haltepunkt Berstadt. Ja, ja. Wie viel Verschnitte. Ja, natürlich. Ach, krass. WD. Total toll. Auch hübsche Farbkombinationen, oder? ja. Holen, ja. ja. Das ist schön <lacht> <lacht> Und wir sind beeindruckt. Aber er gewinnt ja trotzdem oder so, ne? Was kriegt er doch? Ja, ja da Aber das ist so. Da, wo ich die Folge, die ersten Folgen, das war ich noch nicht ist so. Nicht das gewünscht. war so, ja. Brach. Herr Fuchs. Herr Paschulke. Wir müssen zugeben. Eine beeindruckende Vorführung. Und das ist ja das Wichtigste beim Wettbewerb. Also, Sie hören an von uns. Ja, sehr schön. Auf Wiedersehen. Das war's dann wohl. Konnte das nur passieren? Hey, X. Hey, was hast du denn da? Die Fernbedienung? Ich glaube, das sieht nach Bewegung was. Ich weiß nicht, was hast du gemacht, aber ich das gemacht habe. Ich drehe noch eine Runde. Also. Das ist sehr schön. Ja.